Hallo, wie geht es Ihnen? Mein Name ist John. Ich bin seit über 25 Jahren Urologe und habe jeden Monat hunderte von Patienten in meiner Praxis. Die Gründe, warum 90% dieser Patienten in meine Praxis die Frustration darüber, dass sie nicht in der Lage sind, eine Erektion länger als 2 Minuten aufrechtzuerhalten und die Angst dass ihre Frauen sie für einen anderen Mann eintauschen, dass sie nicht in der Lage sind, sie sexuell zu befriedigen und dass sie bei jedem Urinieren unerträgliche Schmerzen haben. Neben vielen anderen unangenehmen Symptomen, Prostatitis oder Prostataentzündung, ohne eine angemessene Behandlung werden die Symptome immer schlimmer, jeder Toilettengang wird unerträglich und der Sex verschwindet mit zunehmendem Alter aus ihrem Leben. Die Folgen verschlimmern sich und führen zu Unfruchtbarkeit, Impotenz, Prostatakrebs und sogar zum Tod. Des es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für die Prostata, einige sind sicher, während andere keinerlei Sicherheit bieten, einige sind äußerst wirksam, während andere das Problem sogar versch. Das Medikament, das ich meinen Patienten empfehle, ist jedoch ein sicheres und das wirksamste auf dem Markt befindliche RevitaPost revita -Post ist die sichere Lösung für ein heikles Problem wie Prostatitis. revita -Post besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen. Schon in den ersten Wochen der Behandlung werden Sie stärkere und länger anhaltende Erektionen haben, die Ihnen endlose Stunden befriedigenden Sex ermöglichen. Ihre Frau wird niemals daran denken, sie wegen eines anderen Mannes zu verlassen. Die Wirksamkeit von RevitaPost wurde von tausenden von Männern auf der ganzen Welt bewiesen und getestet und wurde von vielen Ärzten und Experten als das noch. Aber seien Sie sehr vorsichtig. Die hohe Nachfrage nach diesem Produkt hat dazu geführt, dass viele Fälschungen aufgetaucht sind, aber das Original RevitaProst wird gefälschte Produkte funktionieren nicht nur nicht, sie bringen auch Geldverluste mit sich und können ihre Gesundheit gefährden. Um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Website in die Beschreibung dieses Videos eingefügt, damit Sie sicher sein können, dass Sie das Originalprodukt erhalten. Wenn Sie auf den Link in der Beschreibung klicken, werden sie, füllen Sie einfach die Felder mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer aus und warten Sie auf den Anruf eines Vertreters, der mit Ihnen die zu bestellende Menge festlegt und das Produkt innerhalb weniger Tage zu Ihnen nach Hause bringt. Sobald Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren, erhalten Sie einen ab, Wenn Sie noch unsicher sind, ob Sie RevitaPost kaufen sollen oder nicht, und noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Vertreter, die Ihnen gerne zur Seite stehen werden. Aber Sie müssen schnell sein, denn tausende von Menschen auf der ganzen Welt haben die erstaunlichen Vorteile von RevitaPost entdeckt und bestellen bis zu sechs oder mehr Einheiten auf einmal. Um die Qualität des Produkts aufrechtzuerhalten, werden pro Jahr nur 1.500 Einheiten produziert. Das bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen kann, so dass Sie schnell auf die Website gehen und Ihre VitaPost kaufen müssen, bevor die Einheiten ausverkauft sind. RevitaPost wird Ihr Leben verändern.